Es ist fantastisch, hier am Fuße dieser Berge zu sein. Viele Jahrzehnte meines Lebens, die erste Hälfte meines Lebens, suchte ich sie immer wieder auf, weil ich meine Last ablegen musste. Jetzt ist es, jetzt kann ich kaum mehr hier sein. Auf eine Weise, auf eine Art. Bedeutet spiritueller Prozess wie ein Berg zu werden, stabil, still. Weil nur wenn jemand eine sehr stabile Grundlage hat, können viele Sachen getan werden. Überschwängliches Leben ist nur möglich, wenn absolute Stabilität vorhanden ist. Andernfalls wird Überschwang zu Wahnsinn führen. Ja. Das ist der Grund, weshalb viele Menschen, die ein wenig kreativ sind, ein wenig aktiv, ein wenig überschwänglich sind, immer verrückt und fast wahnsinnig werden. Denn ohne Stabilität kannst du nicht tanzen. Das ist deshalb, weil Shiva bedeutet Stille, Shiva bedeutet gleichzeitig Tanz. Entweder man sieht ihn absolut still sitzen, oder man sieht ihn in einem explosiven Tanz, weil eine Explosion nur dann möglich ist, wenn es eine stabile Grundlage gibt. Eine Explosion, die nicht zerstörerisch ist, ist nur dann möglich, wenn es eine stabile Grundlage gibt. Und Stabilität. Die Menschen versuchen, stabil zu werden, indem sie ihre Leben kontrollieren und zurechtstutzen. So würde deine Großmutter erklären, wie man stabil wird. Kontrolliere dich. Dann wirst du stabil werden. Ja, wenn du tot bist, wirst du stabil sein, sehr stabil. Das verspreche ich dir. Also normalerweise sind Menschen, die über Stabilität sprechen, eine Existenz mit Verstopfung. Du weißt, was Verstopfung ist. Es heißt, es passiert Stück für Stück. Ihre Freude, ihre Liebe, ihre Ekstase, geschieht nur Stückchen für Stückchen, hier und da mal, das ist Verstopfung. Also, Stabilität geschieht nicht, weil du dein Leben zurechtstutzt oder du es auf das Minimum reduzierst und dann bist du stabil. Das hat keine Auswirkung. Stabilität ist, wenn du alles vollkommen klar siehst. Deshalb sprechen wir, wenn wir Adiyogi sagen von Stabilität, gleichzeitig auch ein überschwänglicher Tanz. Das ist nur möglich, weil er mehr als zwei Augen besitzt. Nicht notwendigerweise drei. Mehr als zwei. Das heißt, er sieht viel mehr, als viele Menschen jemals sehen. Weil er viel, viel mehr sieht, kann er stabil sein. Wenn du nur einen Teil davon siehst, kannst du nicht stabil sein. Also die gesamte Anstrengung ist, besser sehen zu können. Darshan sehen, versteht ihr? Die gesamte Kultur hat immer davon gesprochen, du gehst zum Tempel nicht um Bittgesuche zu versenden, sondern für Darshan, um zu sehen um besser zu sehen. Grundsätzlich, warum Menschen nicht sehen können, was im Leben da ist, ist einfach wegen der Identifikationen mit so vielen Dingen. Angefangen mit dem Körper, hängen an so vielen Dingen Identifikationen. In dem Moment, in dem du dich mit etwas identifizierst, meint dein ganzer Verstand, dies müsse geschützt werden, und er macht nur noch das. Also, wie durchbreche ich meine nationale Identität, meine religiöse Identität, meine Rassenidentität? Du musst nicht so vorgehen. Wenn du deine Identifikation mit deinem eigenen Körper aufgibst, ist das alles weg. Das alles ist dann weg, weil alles darin wurzelt. Alles ist nur eine Verstärkung der Identifikationen mit den beschränkten Grenzen deines eigenen Körpers. Sobald du dich mit ihm identifizierst, ist die restliche Identifikation lediglich eine Vervielfältigung. Und es vervielfältigt sich ziemlich rasch. Je erfolgreicher du bist, mit was auch immer du tust, desto schneller vervielfältigst du es. Und du wirst weniger und weniger sehen können. Während deine Identitäten wachsen, schwillt das Drama, das psychologische Drama, langsam an. Es wird dir nicht möglich sein, irgendetwas zu sehen. Deine eigenen Gedanken und Emotionen werden dich ertränken. Unglücklicherweise drängt die Welt ständig darauf, dass die Menschen glauben, was in ihrem Verstand vorgehe, sei sehr wichtig. Ich habe immer versucht, die Welt davon zu überzeugen, dass das, was im Verstand abgeht, nur Müll ist. Nein, Sadhguru, ich denke über Gott nach. Das ist auch Müll. Vielleicht etwas heiliger Müll. Aber immer noch Müll. Denn in deinem Verstand können weder Gott, der Teufel, noch die Engel kommen. Nur Gedanken kommen. Derjenige ist ein Nach der den einen Gedanken als heilig und den anderen als irgendetwas anderes ansieht. Gedanke bedeutet etwas, das jetzt gerade nicht real ist. Gedanke bedeutet, alter Müll fault in deinem Verstand. Du musst denken, um das eine oder andere zu überleben. Aber du musst nicht denken, um etwas Neues zu erkunden. Du brauchst nicht denken, um erleuchtet zu werden. Denn was denkst du dabei? Du wirst nur mit vergangenen Daten in deinem Kopf denken? Vielleicht auf verschiedene Arten? In wie vielen verschiedenen Varianten sich dein Müll auch ausdrückt, spielt für das Leben keine Rolle. Vielleicht spielt es sozial eine gewisse Rolle. An manchen Orten, wenn ich international unterwegs bin, sagen die Leute, er ist der Führer einer Denkweise. Kein Gedanke in meinem Kopf. Also klar zu sehen, alles zu sehen, dass dein Sichtfeld nicht von dir selbst versperrt ist. Wenn diese eine Sache passiert, wird Stabilität vorherrschen. Über Überschwang musst du dir keine Gedanken machen, weil das die Natur des Lebens selbst ist. Alles ist überschwänglich. Man braucht Stabilität, um Überschwang geschehen zu lassen. Andernfalls, schränkst du deinen Überschwang ständig ein, weil es weh tut, wenn er aus dem Gleichgewicht gerät. Wenn du aus dem Gleichgewicht bist und dich mit bestimmter Geschwindigkeit fortbewegst, wirst du dich verletzen. Ob du Fahrrad fährst oder den Kosmos steuerst, wenn du aus dem Gleichgewicht bist und Geschwindigkeit aufnimmst, wirst du dich sehr schwer verletzen. Also Gleichgewicht ist sehr wichtig. Und Gleichgewicht, das aufgrund von Beschränkungen besteht, ist kein Gleichgewicht. Das ist, weißt du, verpackter Tod. Ja, du verpackst den Tod in gewisser Weise. Und es sieht sehr ordentlich und würdevoll aus, weil die Toten immer sehr würdevoll sind. Hast du das beobachtet? Sie taten niemals etwas Unanständiges, oder? Also, im Wesentlichen hat alles seine Wurzeln in der Klarheit der Sicht. Und die wird nicht kommen, bis es ein wenig Abstand zwischen dem, was ich bin, und dem, was mein Körper ist, gibt. Wenn dieser Abstand nicht da ist, dann wird die Vervielfältigung der Identitäten nur, es ist eine unausweichliche Folge. Sicht. Wenn du diesen Bergen Aufmerksamkeit schenkst, müsstest du jeden Tag verrückt werden. Obwohl ich das mein Leben lang in mir trug, bin ich immer noch hin und weg, wenn ich sie ansehe. Entweder du siehst sie nicht, oder du schaust sie an und siehst sie nicht. Einmal kam Shankaran Pilla ins Isha-Yoga-Zentrum. <lacht> und sagte, er möchte gerne ein Zimmer mit spektakulärer Aussicht. Also, nach kurzem Überlegen wies ihn die Rezeption in den Chitra-Flügel. Am nächsten Morgen wachte er auf und beschwerte sich. Ich bat um ein Zimmer mit Ausblick. Warum habt ihr mir das hier gegeben? Sie versuchten zu erklären, das sei das Zimmer mit dem besten Ausblick. Er sagte, wo ist der verdammte Ausblick? Der Berg ist im Weg. Der Berg ist nie im Weg, nur du bist es. Alles, worum es geht, ist, über dich selbst drüber zu schauen.